Was gedacht, da? Kolbenfitter ist am Start? Nein, Spaß. Natürlich, herzlich willkommen zur Kolbenfitter. Ja, heute habe ich mal ein kleines Spezialthema. Es geht um das Zweikapp-Verbot. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, wahrscheinlich noch mal gehört habt, soll es ja ein Zweitaktverbot geben. Wann soll der Zweitaktverbot kommen? Gesagt wurde 2017, 2018. Es gibt Modelle wie Einspritzer, die schaffen noch die Euro 4. Heißt, sie dürfen noch eingeführt werden. Soweit habe ich jetzt schlau gemacht. Also, ich habe hier natürlich stundenlang, wochenlang. Land, recherchiert um das zweite dann ja wirklich aufleben zu lassen dann wirklich alles dann zu sagen ohne schwierigkeiten ohne probleme so ich mir das band hatte da, da, da, da, da, it's the die Spamplatte, einfach mal in die Hand gedrückt so, ähm nee, auf jeden Fall kann man hier nächste Spamplatte schon abgeben haben. guck, man möchte nicht weil der alte Mann hat das auf jeden Fall genommen so, nee, aber auf jeden Fall jetzt zwei Kartenverbot zurückgehen ähm, 2017, 2018 Gibt ein Einfuhrverbot für Zweitaktmaschinen 125er die EIC die hatten ganz neuen Vergaser die schaffen noch den Euro 4 heißt die ist noch oder dürfen noch gefahren werden auch angemeldet werden so aber wenn ich schon Euro 4 bin warum dürfen die anderen Zweitakter quasi die 50 Kubik die ganzen Zweitakter mit Vergaser nicht eingeführt werden ganz einfach gesagt weil wir haben die euro 2 euro 3 norm aber seit dieses jahr gibt es die euro 4 norm heißt seit dieses jahr sollte es so sein werden keine Zweitakt, vergaser modellen vertrieben aus dem ja sind grund weil die ganzen herstellung in china japan alles betrieben werden Heißt, da wird einfach nur billig produziert und halt einfach keine andere Technik jetzt, um da irgendwie irgendwo die Euro 4 dann gerecht zu werden, das dann zu machen. Das heißt also, ja, wieso Euro 4? Ja, Euro 4 ist seit halt dieses Jahr auf dem Markt, heißt, so kommen. und das komplette zweiter aus bis 2020. 2022. Weil dann kommt Euro 5 und bei Euro 5 werden keine Zweitaktmaschinen überhaupt irgendwie schaffen. Daher muss ich einfach sagen, Euro 4 Einspritzer schaffen es, Vergaser, die großen, wo die noch gut produziert werden, also auch hochwertig, schaffen die auch noch. Nicht alle, nur ein paar, also kann man eigentlich in einer Hand abzählen. Die schaffen tun die Hersteller. Aber heißt spätestens 2020, 2022 ist komplett feiern. Keine neuen, keine Neuanmeldung. Werden keine mehr eingeführt, weil das ganze Verbot geht Europa weit. So, ich hoffe, ich habe soweit alles schon mal verständlich erzählt, dass man da auch alles ohne Probleme da äh, verstehen konnte. So, wenn man ganz kurz steht, um ganz andere Fakten ganz kurz auf den Tisch zu legen, ich habe da mit einem Kollegen und ganz kurz noch gesprochen. Ähm, ganz einfach gesagt: Euro 4 schaffen nur ganz wenige wie TATM und, so und so weiter und so fort. Heißt, kann man einer Hand abzählen, da weiß man schon mal, wie schaffen es. Zwei Tat, ein Einspritzer mögen viele nicht, weil die haben so viele Fehler. Zum Beispiel die 50-Dubik-Klasse, die Einspritzer. Die sind mit Fehler überlaufen. Da fehlen so viele Anbausachen wie ähm, Luftmassenmesser und so weiter, Führer und so weiter und so, und so fort. Ganze sind Fachbetriffe weiß ich leider auch nicht auswendig, tut mir in dem Punkt leid. Die schaffen die Euro 4 auch noch. Aber die Euro 4 wird durch immer weiter Hürde statt ganz andere Abgaswerte sollen noch kommen. Also da ist das Weitag komplett aus. Ende. Fertig. Von der Welt weg. Ist leider so, kann man nichts machen, viele haben sich denen gewährt, müssen er so hinnehmen. So, das kommt Komplette aus für zwei tatter ich habe mal nachgelesen, wenn Euro 5 kommt, ich sag mal so, 2020, 2021, 2022. Ist diesen Zeitraum jetzt, wo ich sagen kann, da ist für zwei tatter Ära für die Neuanmeldung, ganz neuen 2 maschinen wie Peugeot, Yamaha, Piaggio, KTM äh, und so weiter komplett vorbei, dann gibt es keine Zweitaktmaschinen mehr zu kaufen. Neue so, das tut es aber. Es gibt Bestandsschutz in dem Punkt. Die ganzen alten Zweitaktmaschinen wie KTM, Piaggio, Peugeot, Yamaha, Aprilia und so weiter, die dürfen noch gefahren werden, weil die betrifft das nicht, weil die haben noch die alte Redelund. Auch wie Trappis und so weiter dürfen natürlich alle betrieben werden. Aber Vorsicht, wenn die Länder als fünf oder sieben Jahre ohne Anmeldung rumstanden, dürfen die nicht mehr neu angemeldet werden. Also tut euch ein holt alle zwei Taktmaschinen raus, die ihr habt, und immer schön angemeldet lassen. Oder vorher nochmal kurz, dann sehen die das. Hm, gut, ist angemeldet, darf bleiben. Weil sonst, ja, seht ihr doof aus in dem Punkt dass ihr Teil der Zweitaktung auf der Straße fahren dürft. Wie Trostmaschinen und so weiter, da die nicht zugelassen werden, überhaupt nicht. Und nach welcher Alter habt, für Feldbenutzung, und Trost events ähm, die dürfen natürlich komplett gefahren werden. Weil die sind komplett ausgeschlossen. Natürlich werden die Viertaktmaschinen auch besser. Ähm, aber ich bin ehrlich, Viertakt macht keinen Spaß. Zweitakt, ja. Als die ganz großen Maschinen... Wie ich teilte am SMCR und so weiter. Natürlich, das macht noch Spaß. Das kann bleiben. So, ich würde mal sagen, ich bin in der Flott. Ich bin weg. Bitte mich fürs Zusehen. Träumchen, Träumchen, Support, kein Mord. Bis denn, hau rein, jedes Auto. Ciao.